Hi, ich bin Heiko vom Bootsverleih. Ich möchte euch einladen zum Street- und Musikfestival bei uns in Weißenfels in der Jüdenstraße. Wir vom Bootsverleih werden euch überraschen mit leckeren Hotdogs. Es wird bayerische Hotdogs geben. Natürlich das klassische Hotdog darf nicht fehlen. Es wird ein Hotdog mit Barbecue geben. Seid gespannt, freut euch auf das Street- und Musikfestival bei uns in Weißenfels in der Jüdenstraße. Ich bin die Elke Peschke von der Weinhandlung Ampiende aus der Jüdenstraße. Wir nehmen an der, äh, am Streetfood-Festival natürlich teil. Wir bieten Tapas an, Sangria, spanische Weine und natürlich auch äh, Weine aus der Region. Mein Name ist Maria Till von Till Optik an der kleinen Brücke. Und wir machen bei Streetfood mit, weil wir gesundes Essen für die Augen dort anbieten wollen. Äh, nicht nur Möhrchen sind gesund. Mein Name ist Ines Schmidt. Ich habe das Suppenbistro in Weißenfeld, Suppiness. Und wir machen unsere Suppen. Äh, traditionell stellen wir die her. Unsere Suppen sind diesmal zum äh, Streetfood Festival die Maultaschensuppe und eine Möhren-Ingwer-Suppe. Wir machen einen Curry, das ist vegetarisch. Äh, wir machen Kartoffeln und frischen Kräuterquark und äh, Bärlauch, Butterstücken und einige andere. Wir backen den Kuchen selbst und freuen uns sehr auf Sie.